No fucking flowers, uh try to make it rain show, you did that. They went know a thing about you, you still a you don't that I'm at an all time. So Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal was kleines zeigen. Und zwar, ähm, viele Leute haben immer so in den Kommentaren oder auch im Livestream gefragt, mit was nehme ich denn auf, mit was livestreame ich denn, was mache ich in den Videos, wie bearbeite ich die, mit welchen Programmen, bla bla bla bla bla und so weiter. Ähm, hier möchte ich euch jetzt mal ein bisschen was zeigen. Es kann sein, dass ich das ein bisschen zusammen werde, es kann aber auch sein, dass ich das ziemlich ankert lasse und alles so bestmöglich erkläre, wie ich es kann und natürlich euch auch ein paar Tipps und Tricks zeigen kann oder werde, wie ihr vielleicht eine bessere Qualität hinbekommt, auch wenn ihr einen schlechten PC habt oder was auch immer. So, und ähm, wir fangen einfach mal direkt an. Also, äh, wie alle sicherlich wissen, hier ist einmal mein OBS-Programm, mit dem ich aufnehme und ähm, hier gibt es aber nicht so viel zu sehen, denn... Ähm, wie ihr seht, ich nehme hiermit nur den Desktop-Sound auf so und ähm, nehme eigentlich gar nicht den Mikrofon-Sound auf. Ihr fragt euch sicherlich warum, denn bei OBS ist es ein bisschen doof mit den Einstellungen hier und so weiter mit dem Mikrofon. Irgendwie übernimmt er das nicht richtig von der Qualität her. Und äh, deswegen habe ich mir ein zweites Programm hier zugefügt, wo ich mit aufnehme und zwar ist es Outer City und... Ähm, ja, wie ihr seht, zeichnet das hier meine Stimme sozusagen richtig schön auf. Man sieht hier richtig den Balken, wenn ich jetzt mal nicht rede. Schöne Stille, so. Und ähm, genau, dann haben wir hier, ähm, wie gesagt, das Aufnahmeprogramm. Und hier könnt ihr auch mal gerne meine Einstellungen gucken. Die werden sich höchstwahrscheinlich, ne, die öffnen sich hier. Genau und zwar habe ich das jetzt hier für den stream habe ich nur eine bitrate von 3000 eingestellt fürs aufnehmen habe ich eine bitrate von 40 manchmal auch 50.000 drin und äh, ja hier gibt es nicht viel zu machen 1920 x 1080 und hier skaliert 1280 x 720 das benutze ich aber eigentlich nur für hochauflösende spiele und ähm, normalerweise ist meine aufnahme immer 1080p so gesehen ähm, ja übliche fps werte natürlich auf 60 fps so und hier gibt es auch nicht wirklich viel zu sehen. Genau, das ist sozusagen mein Aufnahmeprogramm OBS, das kann man sich kostenlos downloaden. Und zwar kann man sich das hier schön downloaden, da einfach auf den Download-Button drücken. Dann geht ihr hier auf Windows 7 oder was auch immer ihr habt, also Windows 7 Plus, hier rauf installieren. Und dann müsst ihr einfach nur das ausführen, alles einfach nach Anleitung machen. Und ähm, genau, dann haben wir natürlich als... Ähm, Outer City ist natürlich genau das gleiche, hier könnt ihr es auch noch mal sehen, Outer City ist natürlich auch hier ähm, kostenlos downloadbar und so, ne? Ich schiebe das jetzt einfach mal rüber, ähm, die Audiospur kann man hier ja gerne mal sehen, das ist ja vielleicht ein bisschen spannender zu sehen als nur den Hintergrund. Ähm, dann haben wir als Schneiderprogramm habe ich hier Camtasia, mit dem ich da schneide, hier seht ihr mein letztes Video, was ich gerade noch am machen bin und ähm, ja, das ist ein etwas etwas äh, hochauflösender beziehungsweise etwas qualitativ hochwertigeres Programm, nicht irgendwie der letzte Rotz, also es ist schon relativ geil das Programm, wie ich finde Camtasia könnt ihr euch natürlich hier auch äh, ups, könnt ihr euch natürlich hier auch ähm, downloaden, das ist natürlich aber das kostet natürlich ein bisschen was, man kann sich natürlich auch eine kostenlose gratis Version äh, holen, die kostet nichts aber ist ein bisschen, da hat man nicht so viele Sachen und man kann natürlich auch nur 30 Tage glaube ich testen ähm, dementsprechend ist es natürlich besser. Man kauft sich komplett die Vollversion. Man hat dann alles was man braucht dafür und hat äh, erstmal ausgedient. Und äh, ja, zum Thumbnails bearbeiten kann ich euch sagen, beziehungsweise wir können ja erstmal hier reinschauen. Hier kann man nämlich so ein paar kleine Sachen machen. Zum Beispiel hier meine Anmodi. Ich lasse sie jetzt einmal also, ganz kurz laufen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen heute mal ein kleines Quiz und zwar auf testedich.de. Und äh, wir machen heute mal ein kleines Minecraft-Chris, wie gut ich mich auskenne in Minecraft. Und ähm, ja, wir fangen direkt an. Genau. Und äh, ja, hier kann man halt so ein paar kleine Effekte machen und äh, ist natürlich ganz warte weil wir können auch mal ein bisschen runtergehen. Da kann man hier zum Beispiel mal sehen, ich mache ja immer mein Endscreen so schön, den sieht wahrscheinlich keiner, weil da keiner guckt. Aber mein Endscreen ist natürlich auch schön. Genau, das ist mein Endscreen und ihr habt ja natürlich so schöne, viele Möglichkeiten, das alles einzustellen. Natürlich auch auf Englisch und so weiter und äh, ja, ist ein sehr geiles Programm. Kann ich empfehlen. So, und dann haben wir natürlich für die Thumbnail-Bearbeitung GIMP. Ähm, ist jetzt nicht das Beste, würde ich sagen, aber ich kann damit schon sehr gut ähm, Thumbnails bearbeiten. Man kann jetzt auch theoretisch mal hier reinschauen. Ich suche mal ganz kurz welche raus und zwar... Ähm, Gehe ich dann hier auf den Ordner, auf den Ordner, ja und hier kann man mal sehen, das hier sind jetzt so ein, so ein paar Thumbnails sozusagen, die ich jetzt bis jetzt fertig gemacht habe. Das ist jetzt alles mit GIMP bearbeitet, ich kann ja hier mal ein paar öffnen, so, dann kann man das hier mal schön sehen. Das sind jetzt so alles Thumbnails, die ich mit GIMP bearbeitet habe, die sind jetzt nicht so geil, das sind alte, ältere Thumbnails, aber hier sieht man mal, ja, das ist, das ist schon geil, man kann mit Gimp ziemlich viel machen, ich finde auch besonders das hier sehr geil, so mit den Schwungeffekten, die ich gemacht habe. Und das ist auch wirklich einfach zu machen und auch einfach zu erklären. Und zwar ist es gar nicht so schwer. Man muss einfach nur ähm, den richtigen Groove raus haben. Zum Beispiel kann man sich jetzt hier zwei schöne Farben aussuchen, ich würde jetzt mal Lila empfehlen zum Beispiel. Lila mit ähm, einem hellen Blau vielleicht etwas helleres blau so und dann geht er einfach hier drauf macht den farbverlauf auf so ist natürlich die ebene hinzugefügt zieht hier einmal von der mitte hier rüber dann habt ihr schon mal einen kleinen hintergrund man kann das natürlich aber auch so machen dass man das jetzt noch mal aufhält und zwar kann man dann noch mal ein paar ja man kann das so ein bisschen ähm, aufhellen zum beispiel man kann das hier noch aufhellen. so das sieht jetzt natürlich kacke aus aber ähm, wenn man das jetzt mal wieder zurück macht so dann kann man hier zum Beispiel auch einen schönen Farbverlauf machen oder man macht einfach den Hintergrund direkt komplett Gold. Das sieht natürlich nicht. Oder man, guck mal, das könnte man zum Beispiel auch machen. Das sind so, so kleine Strahlen, die da sozusagen reingehen. Das könnte man zum Beispiel jetzt auch als Hintergrund benutzen. Das finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Und dann, wenn man natürlich schon vorgefertigte Skin-Ränder hat, ist das natürlich vom Vorteil. Und zwar, wenn ihr vorgefertigte Skin-Ränder zum Beispiel von eurem Skin habt, den ihr benutzt, oder allgemein schon vorgefertigte Sachen habt, nehmt ihr die einfach und äh, was haben wir denn hier? Wie mit zum Beispiel jetzt hier mein Skin. So. Packen wir jetzt einfach mal hier rein. Dann könnt ihr die natürlich hier so schön rüberziehen oder so, keine Ahnung, in die Ecke. nimmt euch dann ähm, einen Text und ähm, fügt eine neue Ebene hinzu, macht jetzt zum Beispiel so groß und schreibt ihr jetzt meinetwegen irgendwie ähm, Test rein. So, das muss natürlich nicht in blau geschrieben werden, sondern am besten in weiß. So, zack, zack. Macht das natürlich ein bisschen größer. So, genau, und das sieht jetzt aber noch nicht so special aus. Man kann jetzt sagen, das ist äh, Müll. So, und zwar würde ich euch als Schriftart empfehlen: ihr gebt einfach nur i ein. Und dann habt ihr direkt Impact. Und Impact ist eine eigentlich sehr geile Schriftart, wenn man die jetzt mal so hat. Ich zeige dir euch mal, guck mal, das ist eine geile Schriftart. Vielleicht machen wir das mal in schwarz lieber. Das sieht man vielleicht besser. Genau, das wäre jetzt so, so die, die ich meistens benutze. Und zwar könnt ihr die sehr gut abändern. Und zwar müsst ihr hier einfach nur auswahllos aus Alpha-Kanal. Und ähm, geht hier auf Vergrößern. Dann könnt ihr theoretisch noch einen Rand hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Rand wollt Steuerung und Mausrad drehen, dann könnt ihr ranzoomen. Müsst natürlich noch den Schwellwert ungefähr so auf, ja, hallo, hallo, so, ungefähr auf die Hälfte machen und dann könnt ihr hier einfach, wie ihr fröhlich seid, das einfach ausfüllen. Dann habt ihr schon mal einen kleinen Rand. Das gleiche könntet ihr theoretisch auch bei eurem Charakter machen, wenn das gut aussieht, weiß man natürlich nicht, dann kann man hier wieder ranzoomen. Hier könnte man zum Beispiel auch 5 machen. So. Zack, macht man einfach so eine schöne rosane Linie einmal um den Charakter rum und ähm, genau das wäre jetzt so die eine Schrift, aber man könnte natürlich das jetzt auch noch ein bisschen abändern, indem man das zum Beispiel mit diesem Werkzeug so ein bisschen, ups, natürlich müssen wir das hier so machen, mit diesem Werkzeug zum Beispiel ein bisschen abschrägt und dann mit dem Werkzeug vielleicht noch ein bisschen verzieht, dass es da größer ist und da kleiner ist. Dann könnt ihr natürlich hier auch wieder Auswahl aus Alpha-Kanal, Filter, geht auf Licht und Schatten, ein, ein Schlagschatten und gibt hier zum Beispiel mal ähm, 24, 37 oder so ein ungefähr, keine Ahnung, und habt dann einen schönen Schatten dahinter. Dann sieht das Ganze schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch machen in einer anderen Schriftart, und zwar gibt es diese Schriftart hier noch. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel den Test wieder eingebe, markiert ihr das und gibt einfach M ein und dann I und dann haben wir hier Minecraft-Behrings. So, und damit hätten wir dann auch eine Minecraft-Schriftart. So einfach geht das. Einfach mal ein bisschen, zack, ein bisschen größer. Mit der Schriftart können wir natürlich genau das gleiche machen, wir können sie einfach wieder auswählen aus Alpha Kanal dann einfach nur vergrößern auf 5 und können die ganze Schrift, natürlich könnt ihr jetzt auch hier mit Gold und so könnt ihr natürlich das machen, das würde ich jetzt aber nicht empfehlen, mit Gold sieht das jetzt nicht so schniege aus, zoomt ihr einfach ran, zack und dann habt ihr das alles schön blau ausgefüllt könnt dann mit der Schrift, also ihr könnt natürlich auch einen dicken Rand machen, wenn, wenn ihr das bevorzugt, macht einfach so auf, ähm, auf 15 würde ich jetzt sagen. So, dann habt ihr einen etwas dickeren Rand. Sieht natürlich auch ganz gut aus, man muss natürlich hier aufpassen, dass man nicht zu nahen Rand geht, wenn man einen großen Rand macht, weil sonst wird das nicht übernommen. Ähm, das müssen wir natürlich dann rückgängig machen und müssen dann ungefähr 5 verkleinern, vielleicht auch mehr. Müssen wir nochmal 5 verkleinern? Ja, okay. Also wir müssen, wie gesagt, ihr müsst dann hier vorher darauf achten, dass ihr vielleicht ein paar Mal Leertaste drückt, damit der Rand auf jeden Fall übernommen wird. Und dann könnt ihr theoretisch jetzt auch noch eine andere Farbe reinballern. Sagen wir jetzt noch mal rosa oder lila oder was auch immer das ist. Und dann habt ihr das hier schon mal so ein bisschen schöner. So, dann müsst ihr natürlich den Alpha-Kanal wieder entfernen beziehungsweise könnt ihr direkt eigentlich schon den Schlagschatten wieder raufpassen, packen beziehungsweise ähm, Genau, den Schlagschatten. Macht dann wieder einfach das Gleiche. Sieht ja relativ gut aus. So, das können wir jetzt auch gerade stehen lassen. Das müssen wir jetzt nicht abschrägen und so weiter. Das könnt ihr natürlich alles individuell machen, wie ihr möchtet. So, und dann äh, müsst ihr natürlich hier wieder einmal nichts auswählen. Und dann wäre das eigentlich schon gewesen. Man kann natürlich hier auch noch, wie man möchte, kann man natürlich die Schrift noch vergrößern oder verkleinern. Ich empfehle euch, wenn ihr die vergrößern wollt, setzt hier die Klammer dann könnt ihr es nämlich nur in eine Richtung verschieben, so in die Größe oder kleine und nicht irgendwie noch nach oben zehren. Weil das sieht dann nicht mehr so schön aus. So, und dann ist es natürlich so, wenn ihr schon einen Schlagschatten habt, und das ist wahrscheinlich der Drop Shadow, müsst ihr den natürlich auf die gleiche Größe ungefähr ziehen. Sagen wir jetzt mal ungefähr so. Und müsst ihr natürlich dann wieder schön dahinter schieben. Das heißt, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr vielleicht erst den... Äh, den Text so macht wie ihr wollt und dann erst den Drop Shadow setzt. Aber so wäre dann jetzt sozusagen ein fertiges Thumbnail. Und ähm, genau, das wäre auf jeden Fall das mit Gimbits gewesen. Das habe ich euch jetzt erklärt. Camtasia habe ich euch auch erklärt. Hier ist natürlich so, bei Order City müsst ihr eure Einstellungen natürlich selber finden. Da kann ich euch jetzt nicht viel helfen mit den Effekten und so weiter. Das müsst ihr alles selber herausfinden, wie ihr das einstellt. Weil das ist halt bei jedem Mikrofon oder so, ist es halt individuell. Und nicht jedes Mikrofon klingt halt gleich dadurch. So. Und äh, ja, das wäre es eigentlich jetzt auch schon gewesen. Das ist jetzt so ein kleines Vorstellungsvideo gewesen. Wie gesagt, ihr könnt euch hier diese ganzen Dateien, Order City, GIMP, Open, äh, OBS und natürlich Camtasia. Die drei sind natürlich vollkommen kostenlos. Das hier kostet ein bisschen was. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Wertung da und schaut auch beim letzten Video vorbei. Würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.